Hallo liebe Biffeni-Freunde, vor der Veranstaltung, auf der wir euch gerade herzlich begrüßen möchten und auf der ihr euch gerade befindet, haben uns Fragen eurerseits erreicht, die wir gerne beantworten möchten, um euch einen besseren Einblick gewährleisten zu können in unsere Produktion, die ihr gerade zum Teil hinter mir seht. Eine der Fragen war, wie lange dauert eigentlich die Produktion eines biffeni Nun, wenn wir ein Hemd in die Produktion reingeben und dafür sorgen würden, dass es an keiner Station wartet, ist das Hemd in unter zwei Stunden fertiggestellt. Normalerweise ist ein Hemd wenn es dann an der Reihe ist, innerhalb von einer Woche gestitcht, gepackt und auch fertig für den Versand. Viele von euch haben sich erkundigt, wie denn die Qualitätskontrolle bei Wiffenich stattfindet. Diese ist unterteilt um zwei Prozesse. Prozess Nummer 1 findet bei meiner netten Kollegin statt, alle Basics einmal überprüft. Der richtige Stoff, ob er gewählt wurde, ob es Kontrast gibt, Farben und was auch immer. Das Hemd geht danach weiter zum Bügeln und dann schlussendlich bei uns nochmals auf dem QC-Tisch. Dort nehmen wir das Hemd dann komplett einmal endgültig ab, checken alles nochmal nach, damit ihr am Ende rundum zufrieden seid, wenn ihr euer Hemd tragt. Weiterhin wurden wir gefragt, ob die Schneider bei uns den Erfolg der Firma Befini das Wachstum spüren würden. Da kann ich sagen, ganz klar. Einmal teilen wir die Vision, die wir haben von Befeni mit den Schneidern und sagen ihnen, wo wir hinwollen, was wir glauben, wie wir wachsen werden, wie viele neue Leute sie sehen werden. Und vor allem merken sie es natürlich dadurch, dass immer wieder neue Leute neben ihnen sitzen und die Belegschaft stark wächst. Dann wurden wir auch noch gefragt, ob wir Kinderarbeit zulassen würden oder Leute bei uns arbeiten könnten, die noch nicht volljährig sind. Das kann ich verneiden und da kann ich auch wirklich sagen, dass das mit mir nicht machbar wäre. In Thailand, Thailand ist auch ein Rechtsstaat, also hier ist keine rechtsfreie Zone, plus wir als deutsche Firma, die auch registriert ist in Thailand beim Board für Investments, was dazu führt, dass man häufiger geprüft werden wird, müssen natürlich dafür Sorge tragen und wollen das vor allem auch. Also da, auch wenn das Maßeamt bei uns so preiswert ist, könnt ihr sicher sein, dass wir hier keine Kinderarbeit zulassen. Liebe Berater, eine weitere Frage von euch war bezüglich des Betriebsklimas. Ja, was soll ich sagen? Selbst bei fast 30 Grad ist hier kein Mitarbeiter unterkühlt. Ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel Narin, der seit über einem Jahr hier gerne arbeitet und selbst bei größter Hitze eure Hemden absolut anziehfertig bügelt. Weiterhin wurden wir gefragt, wie die Arbeitszeiten unserer Schneider aussehen. Unsere Schneider arbeiten Montag bis Freitag von. 8 Uhr an und arbeiten 8 bis 10 Stunden, je nachdem ob wir Überstunden machen oder nicht. Überstunden werden von vielen Schneidern gewollt, teilweise sogar gefordert, da sie dort mehr Geld verdienen können und letztlich auf ein höheres Gehalt kommen. Auch wenn wir schon überdurchschnittlich zahlen, letztlich ist es trotzdem Geld, was man am Ende des Monats mehr hat. Zusätzlich zahlen wir noch Geld dafür, falls der Schneider immer, an, immer bei uns bei der Arbeit war und die unentschuldigt gefehlt hat. Das sorgt dafür, dass man weniger unentschuldigte Fehlstunden hat. Darüber hinaus haben wir einen Fingerscanner, den ihr hier seht wo sich die Schneider sozusagen anmelden und wieder abmelden. Das funktioniert über den Fingerabdruck. Und hier haben wir zum Beispiel Kästchen stehen, wo sich die Schneider einen Zettel nehmen können, falls sie krank sind oder krank waren oder Urlaub einreichen wollen. Normalerweise hat man in Thailand im ersten Jahr überhaupt keinen Tag Urlaub. Bei uns bieten wir sechs Tage im ersten Jahr und zwölf Tage im zweiten Jahr. Also letztlich mehr als der Standard im Lande ist. Dazu kommen im Jahr ungefähr um die 15 Feiertage. So also das heißt dass unsere Schneider letztlich einen Urlaub haben, wenn man die Feiertage mitzählt von 20 bis zu 25 Tagen. Auf eure Frage hin, ob es für jede Bluse und jedes Hemd ein einzelnes Schnittmuster gibt, kann ich euch was zeigen. Wir haben hier einen Kunden, zwei Kunden, drei Kunden, vier Kunden und so weiter. Natürlich haben alle ein eigenes Schnittmuster. Jedes Hemd oder jede Bluse ist komplett individuell für euch gescheitert. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war, wie viele Schneider arbeiten eigentlich an einem Hemd? An einem Hemd arbeiten bei uns über 10 verschiedene Schneider. Jeder macht einen Teil des Hemdes. Eine weitere Frage war beispielsweise, was ist der, welcher ist der schwerste Step beim Hemd? Was ist das schwerste? Wo muss der näher am geübtesten für sein? Zu diesem Step nehmen wir euch gerne einmal mit. Wer hätte es vielleicht gedacht, der schwerste Step ist der Kragen. Beim Kragen muss ein bisschen gebastelt werden, teilweise muss etwas gebaut werden, damit die Collar Sticks bei unserem Kragen reinpassen. Und vor allem wird bei uns, und das ist die Besonderheit bei Bikini-Hemden, das Interlining, das Material, das dem Kragen die Steife gibt, einmal umgeklappt und auf der Rückseite wieder festgenäht, sozusagen. Das sorgt dafür, dass der Kragen eine Art spürbaren Rand hat. Den könnt ihr gerne mal bei eurem Hemd nachfühlen, was selbst für eine hohe Qualität spricht und weswegen wir uns dafür entschieden haben, das Ganze bei uns auch einzuführen. Danke. Liebe Berater, euch interessieren natürlich auch die Arbeitsbedingungen, welche die thailändischen Mitarbeiter hier haben. Und eins kann ich euch sagen, es ist ein großartiges Gefühl, wenn man morgens zur Arbeit kommt, durch die Tür in die Fabrik tritt und einfach in ganz viele strahlende Gesichter tritt. Aber ich kann noch einen draufsetzen. Dafür möchte ich euch gerne BoA vorstellen. BoA gefällt es hier so gut, dass sie es geschafft hat, ihre Teil ihrer Familie hierher zu bringen, welche jetzt mit uns zusammen und ihr arbeiten. Ich sag mal, eine größere Bestätigung kann es nicht geben. Eine weitere Frage, die wir häufig hören, ist die nach dem trickgeld Wir werden gefragt, mögen die Schneider dieses Konzept? Naja, da kann ich sagen, dadurch, dass sie Geld ausgezahlt bekommen, lieben sie dieses Konzept. Und das Schöne ist, dass wir dadurch eine, eine Verbindung schaffen können zwischen dem Berater oder dem Kunden in Deutschland und unseren Schneidern hier. Und ich glaube, das ist etwas, dieses Konzept, was wirklich einmalig ist. Okay, wie because... kommt in Bifini is too much work and oh, many documents to do, many things to do but uh, I can learn with, with Biffini and everything is a for me